Hallo und herzlich willkommen zu Maria Stellt was vor. Heute mit Dragons. Oder auch gesagt, Drachen leicht gemacht. Ich habe mir das geholt, weil ich mag die Serie sehr. Es gibt auch drei Kinofilme und mehrere Serien. Den dritten, der ist sehr interessant. Den gucke ich mir noch im Kino an. Im, Sammel Im Starterpack gibt es einmal für das Spiel... Sozusagen das Spielbrett. Dann einmal die Kartengalerie, wo alle Karten drauf sind. Und dann kann man abhaken, welche man schon hat. Einmal den Sammelordner. Und dazu gibt es noch 10 Karten. Bei den Karten gibt es unten rechts immer eine Seitenzahl. Die kann man hier dann einordnen. Das, gibt's einmal. das ist einmal von vorne einmal von hinten. Hier vorne noch kann man abhaken, welche Karten man hat. Da stehen die Namen drauf und die Zahlen. Und hier sind die besonderen Karten. Hier kann man die besonderen Karten abhaken. Ja. Ich finde es auch toll, dass es jetzt ein Starterpack gibt von Dragons, weil ich mag die Karten sehr. Ich finde es toll, dass man die Karten sammeln kann und tauschen kann. Es gibt sogar limitierte Karten. Es gibt auch Karten, die ein ganzes Bild ergeben. Da muss man sehr viele sammeln und das ergibt dann ein ganz großes Bild. Hier sind schon mal zum Beispiel zwei. Im Moment. Einmal hier, einmal da. Wenn die ganze Seite voll hat, dann ergibt es ein großes Bild. Genau wie auf der Seite. Es macht sehr Spaß, sie zu sammeln und zu tauschen. Und das war's. Tschüss.